Denkst du es ist in Ordnung, eine Frau hinterherzuschauen, nach dem Motto, gucken ist erlaubt, solange zu Hause gegessen wird? Jesus ist da ganz eindeutig und sagt, wer schon eine Frau dann ansieht, der hat mit dir bereits im Herzen die Ehe gebrochen.